Starke Frauen – Starke Aufgaben. Die Linzer Berufsfeuerwehr sucht Verstärkung. Nimm die Challenge an und stell dich der Herausforderung. Du bist sportlich, handwerklich geschickt, unter 26 Jahren, besitzt eine abgeschlossene Berufsausbildung und brennst für die Feuerwehr? Dann bist du bei uns genau richtig. Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich. Mehr Informationen unter 0732 7070 1266 oder 0732 33 42 200 und www.linz.at slash Feuerwehrfrauen